Hallo und herzlich willkommen hier bei Modell Union. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wieder eine Produktvorstellung und zwar etwas ganz Besonderes. Es ist eine Neuheit von letztem Jahr, von 2019. Es ist der Intercity Night Zug. Es ist ein Tagozug, der damals äh, ziemlich häufig hier in Deutschland unterwegs war. Heute leider gar nicht mehr, weil es ihn auch auf den deutschen Schienen gar nicht mehr gibt. Das alles aber erst später über den machen wir heute ein schönes Video. Ihr kennt es schon, gleich ein wenig zum Vorbild, dann zum Modell, was wir hier auch schon stehen haben, Bestehen aus zwei Sets. Und dann gibt es natürlich die diverse Fahraufnahmen. Sound ist hier leider nicht drin, ich glaube, das ist verständlich, aber ich denke mal, das sollte uns nicht aufhalten, jetzt ein schönes Video zu genießen. Wir starten jetzt erst einmal mit dem Vorbild. Wie in fast jedem Thema hier musste ich mich natürlich auch hier wieder in die ganze Thematik reinlesen, habe viel Interessantes gefunden, habe mir auch einiges rausgeschrieben und das möchte ich euch jetzt erst einmal nach und nach präsentieren. Zu ganz, zu Anfang fangen wir erstmal mit dem Griff an. Talgo. Was ist Talgo? Talgo ist eine Abkürzung. Das ganze Konzept kommt aus Spanien und deswegen ist die Abkürzung natürlich auch Spanisch. Und ich hoffe, die Aussprache ist jetzt richtig. TALGO, also T-A-L-G-O, steht für Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol. Zu Deutsch Gliederzug in Leichtbauweise nach Goicoechea und Oriol. Das ist ein spanisches Akronym für diese Züge. Diese werden vom Unternehmen Patentes TALGO entwickelt. Es sind Gliederzüge. Sie werden im Schienenpersonenfernverkehr für Tages- und Nachtrelation sowie im Hochgeschwindigkeitsverkehr eingesetzt, wobei einige Züge umspurbare Laufwerke besitzen, das kommt zum Beispiel in Russland zum Einsatz oder dann halt auch in anderen Ländern, wo die Regelspur von 1435 mm kleiner ist. Viele Tagelzüge verkehren mit eigens für sie entwickelte Triebfahrzeuge und da gibt es auch teilweise ähm, Garnituren, die als nicht trennbare Triebzüge fungieren und dann auch dementsprechend unterwegs sind. Tagelzüge verkehren heute in Spanien, Portugal, Russland, Kasachstan, Usbekistan, Kanada, USA und in Bosnien und Herzegowina. Der Einsatz in Saudi-Arabien ist auch geplant und zwar auf der Schnellfahrstrecke Medina-Mekka. Und äh, hier in Deutschland sind diese Züge leider nicht mehr unterwegs, genauso wie in Frankreich, Italien und der Schweiz. Kommen wir zum Einsatz bei der Deutschen Bahn und da ist die Geschichte wirklich sehr ereignisreich, weswegen ich jetzt auch eine Menge Informationen rausgefunden habe und ähm, ja, fangen wir ganz vorne an. Bei der Deutschen Bahn setzte man die Targo Gliederzüge vom Unternehmen Patentes tago zwischen 1994 und 2009 im Nachtreiseverkehr ein. Und das Lustigste, was ich jetzt dabei herausgefunden habe, 2019, also sprich letztes Jahr, wurde beschlossen, wieder Talgo-Züge zum Einsatz zu bringen und zwar ab 2025 im Eurocity-Verkehr mit den äh, Talgo-Wagen, so wie wir sie hier sehen, allerdings in neuerer Generation als ECX. Ab November kommen wir zu den ersten Fahrten bei der Deutschen Bundesbahn, November 88 begann die Deutsche Bundesbahn mit umfangreichen Testfahrten mit geliehenen talgo garnituren der RENFE, darunter auch eine Hochgeschwindigkeitsfahrt mit 292 kmh auf einer Schnellfahrstrecke. Im Dezember 1990 folgte dann ein weiterer spektakulärer Versuch auf dem Rollenprüfstand in München-Freimann, wo damals 500 kmh erreicht wurden und damit übrigens auch der höchste jemals gemessene, Wert dort auf dieser Anlage. Nachdem diese Tests erfolgreich verlaufen waren, entschied sich die Deutsche Bundesbahn als erste Bahngesellschaft nach der spanischen RENFE für den kommerziellen Einsatz der Talgo-Technologie. Im Gegensatz zum spanischen Vorbild war für Deutschland jedoch ausschließlich der Einsatz im Nachtreiseverkehr vorgesehen. Im Juni 1992 bestellte die Deutsche Bundesbahn schließlich für 124 Millionen Deutsche Mark eine erste Charge von fünf Zügen des Typs Talgo Pendular 200 bei der Firma Talgo. Die nach Deutschland gelieferten Züge gehören alle zur sechsten Talgo-Generation. Die erste Lieferserie umfasste 112 Wagen, mit ihrer Herstellung wurde unter Beteiligung deutscher Zulieferfirmen 1993 begonnen. Zum Sommerfahrplan 1994 wurde dann der fahrplanmäßige Tagoverkehr in Deutschland aufgenommen. Gleichzeitig wurde auch die Tochtergesellschaft Targo Deutschland GmbH gegründet, welche die Wartung der Tagozüge züge der Deutschen Bundesbahn übernahm. Unter diesen 112 Wagen, die zum Einsatz kamen, befanden sich 10 sogenannte Maschinenendwagen ohne Passagierräume, darunter 5 Wagen vom Typ DZ 881 und 5 Wagen vom Typ DZ 882. Diese beiden Spezialwagen bilden jeweils den konstruktiven Abschluss einer Talgo-Garnitur. Des Weiteren dienen sie als Klimatisierung und Energieversorgung des antrieblosen Talgo-Zuges. Sie sind jedoch nicht symmetrisch. Endwagen 2 besitzt als einziger Wagen des Zuges zwei Achsen. Alle anderen Wagen besitzen dagegen nur eine Achse und werden in das Gelenk ihres Nachbarwagens eingesetzt. Die Beheimatung dieser Züge ist auch sehr interessant. Sie sind nämlich alle damals in Berlin beheimatet gewesen, im Tagewerk Berlin-Warschauer Straße. Die Länge dieser Zwischenwagen sind 13,14 Meter, die Maschinenendwagen sind etwas kürzer, die sind 12,17 Meter lang. Die Breite mit 2,94 Meter und die Höhe mit 3,36 Meter sind ein wenig niedriger als die normalen Standardwagen bei der Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn hat sich damals darauf spezialisiert, diese tagu züge nur im Nachtreiseverkehr mit einer Höchstgeschwindigkeit von 140 kmh einzusetzen, was dazu führte, dass man die gesamte Bremstechnik und die gesamte Bremsanlage in diesen Zügen auch nur für diese Geschwindigkeit ausgelegt hat. Des Weiteren war es möglich, damals diese Züge in einer 28-teiligen Garnitur fahren zu lassen, hingegen aber bei der DB nur lediglich 24-teilige mit 22 Mittelwagen zum Einsatz kamen. Die Schlafwagen hatten immer nur auf einer Seite eine Gangseite und diese Gangseite wurde immer von Wagen zu Wagen jeweils versetzt. Das heißt, die Wagen hatten immer nur an allen oder an jedem zweiten Wagen einen Einstieg, wo die Fahrgäste ein- und aussteigen konnten. Die Farbgebung der Wagen sind äh, alle im damaligen Interregio blau gehalten. Es ist aber speziell darauf geachtet worden, dass die Wagen sich vom Interregio abgesetzt haben und mit dem großen Schriftzug Intercity Night dann auch erkannt wurden. Im Sommer 2008 wurde begonnen, die Wagen in das neue Intercity-Line-Farbschema umzulackieren. Die neuen lackierten Wagen sind nun lichtgrau mit verkehrsrotem Fensterbereichen, die nicht bis zu den Wagenenden reichen. Aber nach wenigen Wagen wurde diese Umlackierung aber wieder gestoppt. Schlussendlich, am Ende ihrer Einsätze waren sie als Nachtzüge unterwegs und sind auch teilweise in rot lackiert zum Einsatz gekommen. Eine weitere Besonderheit damals war, dass man vorhatte, einen ganz besonderen Hotelzug mit diesen Wagen ins Leben zu rufen. Das ist bei der Deutschen Bahn aber leider gescheitert. Dann hat sich damals eine Firma gegründet, die mit diesen Wagen, mit einer Garnitur, die haben sie auch schon sich damals angeliehen und auch umgebaut zu einem Trendhotel, zu einem Luxushotel sozusagen auf Schienen, was dann durch Europa fährt. Das hatte man damals versucht auf die Beine zu stellen, aber diese Firma hat es leider nicht geschafft. Sie hat nach wenigen Monaten dann leider Konkurs anmelden müssen und ist dann in die Insolvenz gegangen und somit ist dieser Zug auch nie zum Einsatz gekommen. Alle Wagen dieses Zugtyps stehen mittlerweile im Stillstandsmanagement Leipzig und sind zum Verkauf freigegeben. Die Deutsche Bahn will sich also wirklich letztendlich komplett davon trennen. Was die äh, Garnituraufteilung angeht und damit kommen wir auch so langsam zum Schluss beim Vorbild, ist auch sehr interessant, denn es gab mehrere unterschiedlich ausgestattete Wagen in diesem Zug. Wir haben, wie ja eben schon gehört, zwei Endwagen, die als Maschinenwagen liefen. Einmal den Maschinenwagen 1 und 2. Dann haben wir elf Schlafwagen. Dann haben wir ein Restaurant- und Loungewagen. Einen Bistro und einen Rezeptionswagen, wo die Fahrgäste sozusagen dann einchecken mussten, wie in einem richtigen Hotel. Dann haben wir einen Wagen mit einem behindertengerechten äh, WC und einen dementsprechenden ausgestatteten Sitzbereich. Dann haben wir einen reinen Sitzwagen, bzw. sechs Sitzwagen und ganz zum Schluss dann wieder den Endmaschinenwagen. Jeder Intercity-Night bot somit 110 Schlafplätze, verteilt auf 55 Doppelkabinen mit jeweils eigener Dusche, das war auch zur damaligen Zeit etwas sehr Luxuriöses, sowie 200 reservierungspflichtige Sitzplätze in den sogenannten Komfortsesseln. Außerdem hat man auch schon damals in diesen Zügen die Möglichkeit gehabt, sein Fahrzeug mitzunehmen, denn an einigen Garnituren wurden äh, Autotransportwagen angehängt und so hat man dann nicht nur die Möglichkeit mit diesem sehr luxuriösen Zug zu fahren, sondern man hatte auch damals die Möglichkeit sein Fahrzeug mitzunehmen in den Urlaub. Im Dezember 2014 hat die Deutsche Bahn den Zug zum Mindestgebotpreis von 7,5 Millionen Euro ohne Hauptuntersuchung über das Onlineportal zum Verkauf angeboten. Also hier sieht man auch ganz klar, dass die Bahn sich versucht, so schnell wie möglich von diesen Zuggarnituren zu trennen. Ja, Freunde, das war erst einmal das Vorbild. Jetzt schauen wir uns das kleine Modell in 1 zu 87 an. Angekommen jetzt beim kleinen Modell in 1 zu 87 und da gibt es leider nicht allzu viel zu erzählen, denn ich habe nichts gefunden. Aber was man erzählen kann, ist, dass Reva Rossi hier wirklich mit der Neuheit von letztem Jahr sehr gute Arbeit geleistet hat. Die Innenanrichtung jedes einzelnen Wagen ist wirklich sehr gut gelungen. Ich werde natürlich versuchen, das gleich ein wenig in Bild und Ton festzuhalten, um euch das zu zeigen. Das Einzige, was hier leider fehlt, ist eine Innenbeleuchtung, aber ähm, da denke ich mal, wenn man das auch noch mit reingebracht hätte, wäre die Garnitur nicht wirklich bezahlbar gewesen. Wenn man jetzt Licht drin haben möchte, muss man natürlich erst einmal sich die LEDs oder die LED-Beleuchtung beschaffen und natürlich auch die Stromabnahme muss man dann herstellen und äh, man sieht es ja, hier sind immer Jakobs-Drehstelle mit einer Achse. Da ist es auch ein wenig abenteuerlich davon, Strom abzunehmen. Aber es geht, ich habe auch schon äh, gesehen, diese Umbauten, also es ist wirklich möglich, aber es ist natürlich ein wenig Fummelei. Nichtsdestotrotz, wir haben hier zwei Sets. Einmal das Grundset, sechsteilig mit der Artikelnummer HR 4291 und ein dreiteiliges Ergänzungsset mit der Artikelnummer HR 4292. Jetzt habe ich ja eben beim großen Vorbild gesagt, dass die Deutsche Bahn ca. 22-24-teilige bis 24 teilige Gliederzüge im Einsatz hatte. Möchte man das jetzt auch auf seiner Modelleisenbahn umsetzen? Kann man. Und zwar hat Riva Rossi dazu ein Beispiel gegeben, allerdings lustigerweise nur für eine 18-teilige Garnitur. Da sieht man jetzt, sehr schön aufgegliedert, hier vorne haben wir den Maschinenwagen, darunter die Artikelnummer, also sprich die 4291. Dann haben wir ein Ergänzungsset, die 92, 92, 92. Dann noch ein Dreierset, nee, hier ein Wagen vom Dreierset. Dann haben wir da wieder ein Set von dem Grundset und äh, ganz hinten dann auch wieder die Motorwagen. Also ihr seht es, es ist auch eine bestimmte Reihenfolge von Nöten, um halt die äh, Originalreihenfolge vom Vorbild herz äh, herzustellen. Möchte man jetzt seinen Zug zu Hause auf der Modellbahn wirklich vorbildgetreu fahren lassen, muss man natürlich sich von diesem Ergänzungsset einige holen von dem Set macht es keinen Sinn, weil durch die Endwagen die Wagen fest sind, die kann man nicht nochmal in den Zug einsetzen, das ist klar. Das heißt, man muss dann halt mit diesen zusätzlichen Packs hier arbeiten, aber das ist möglich und ich finde, das ist auch wieder eine sehr schöne Sache, denn so kann sich jeder aussuchen, wie lang sein Intercity Night auf seiner Anlage ist. Das Grundset, um euch mal kurz die Maße auch zu das Set hier, wie wir es jetzt hier stehen haben, ist 880 mm lang, also sprich 88 cm. Das Dreier-Set ist die Hälfte, also circa 440 mm. Möchte man nun auf seiner Modelleisenbahn den vorbildgerechten Betrieb, wie er damals bei der Deutschen Bahn stattfand, umsetzen? müsste man sich also eine 24-teilige Garnitur zulegen. Das heißt, einmal das Grundset und sechsmal das Ergänzungsset. Und dann natürlich in der richtigen Reihenfolge kuppeln. Und dann würde man auf eine Länge kommen von 3,52 Meter. Ich bin gespannt, auf welcher Modellbahn das auch wirklich passt. Vor allen Dingen mit den Bahnsteigen. Aber gut, das ist eine andere Sache. Jeder, wie gesagt, kann sich das ganz individuell aussuchen, wie lang sein Intercity-Night auf seiner Anlage ist. Wir schauen uns jetzt erst einmal diese Wagen hier an, wie sie so aussehen, wie sie aussehen, wenn sie fahren und vor allen Dingen hoffe ich, dass wir auch einen guten langen Blick in den Innenraum mal werfen können. Und nach dem Ritt in die freie Wildbahn sehen wir uns dann gleich nochmal am Ende des Videos hier wieder mit meinem Schlusswort. Das waren also die Fahraufnahmen von unseren Garnituren hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist gar nicht... Mal so schwer, die äh, einzelnen Wagen zu kuppeln. Das habe ich euch ja eben auch schon gezeigt. Sie werden im Prinzip einfach nur ineinander wirklich gesteckt. Das äh, Drehgestell hier ist im Prinzip relativ gut zu erreichen. Und man hat hier auch eine Vorgabe, wo die beiden dann sozusagen drin gekuppelt werden. Also das ist relativ schnell machbar. Und zum Entkuppeln werden die Wagen einfach auseinandergezogen. Einfache Sache. Sollten eurerseits jetzt noch Fragen offen sein, sollten gerne eine E-Mail schreiben oder hier unten die Kommentarfunktion nutzen. Das war's, wir sind am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.